Okay. Äh, darf ich fragen, wie viel Gewicht das du hast, beziehungsweise was für eine Klasse hast du... Äh Welterweight bis 77 Kilo. Also gegen okay. mich wirst du in die Gewichtsklasse nicht kommen. Ja, hoffe für dich. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> ja sag ich so, wie es ist. Ja, okay. <lacht> äh, Und zwar... Nee. Oha, oha. Oha, oha, oha. Oha. Oha. Oha. Ich habe die auch trotzdem verfolgt über ich den mein, Kampfsport. Ja, du bist also, nicht der ja. Einzige. Ja. Ich stelle die Fragen. Drauf äh. Ja, aber redet weiter. Und da los? Aber vom Ganzen. <lacht> Nein, <du meinst> Sonst <lacht> brennt die Haut, aber nicht von der Sonne. <lacht> <lacht> Was ist da los? <lacht> Auf jeden Fall, ich habe den trotzdem verfolgt. Mhm. Kampfsporttechnik muss ich mal sagen, gut ab, auf jeden mhm. Fall. Letzter Kampf, was ich gesehen habe, war Alexander Wiesner mhm. Gegen die. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, meine Frage ist einfach, äh, hast du vor, dass du eigentlich wieder in den Ring steigst? Nein, weil ich kämpfe nicht im Ring. Okay, also in der Sandkiste. Oder wo? <lacht> Im Käfig. Im Käfig. Ah, ah, Was mach das Fenster auf, dass der Witz durchzieht. <lacht> <lacht> ja. äh, also, im Käfig? Ja. Okay. Das ist damit. Was hast du gerade beantwortet, du kämpfst im Käfig? Ich, ich hab nicht gesagt, im... ich kämpfe im Käfig, ja. ja. ja. Und? Äh, das war eigentlich die Frage. Also, du kämpfst nur im Käfig? Das war nicht, ich habe nicht gesagt ja oder nein. Ich habe nur gesagt, ich kämpfe nicht im Boxring oder im Ring, sondern ich kämpfe im Käfig. Okay, hast ja. du schon was geplant? Danke. Bitte. Also, geplant ist, ich bin mittlerweile in der Vorbereitung. Die erste Woche. Mir tut alles weh. Und in drei bis vier Monaten habe ich geplant, wieder im Käfig zu stehen. Ja, das ist richtig. Okay, und was war da jetzt der... Äh Wunschgegner, hättest du an? Der Wesner. Der Wesner? Der Alexander Besner. Apropos Wesner, geiler Kampf an der Stelle. Der war richtig, richtig nice, das muss ich mhm. dir echt sagen. Hurt mhm. ab. Und man hat gemerkt, Tiger. Ja, richtig Leon. Feuer ist noch da. Ja. Für das gibt's es sie fast. Pass auf, dass du das nicht brichst. Äh, ja. <lacht> ich muss auch dazu sagen, ja. Ich bin ja aus der Herzmuskelentzündung rausgekommen, ich hatte nur einen Monat Vorbereitung. Der Bursche okay. ist 24, ich bin 40 und der hat sich sehr, sehr, sehr schwer getan gegen mich und ich verstehe bis heute nicht, warum der so gehypt ist. Sehr sympathischer junger Mann, sicher auch ein talentierter Sportler, aber wenn ich auf drei Monate Vorbereitung bin, dann wird es für den sehr schnell finster. Okay, das ist jetzt mal eine Ansage. Eine also Alexander Wesner, wenn ich du war, ich würde auf jeden Fall da was machen. Naja, ich muss da ehrlich sagen, ich frage mich, wie der international wirklich gegen Leute wie mich kämpfen möchte, wenn die wirklich auf Top sind. Wird schwer. Der ist chancenlos. Ernst? Ja, der ist chancenlos. Also, ich kenne jetzt nicht so extrem aus, aber wir habe den Kampf gesehen: Alexander Wesner, Michael Smolik ja. und das war richtig, richtig, mhm. richtig steil. Mhm. Trotz allem. Michael Smolik ja. kennt ja jeder, der hat weiß nicht wie viele Siege in Kickboxen, ja. glaube ich. Ja. Und er hat sich aber trotzdem tapfer geschlagen. Das ist das, was mich bei dir dann fasziniert, weil mhm. eben Alexander Wesner gegen einen Smolik mhm. gekämpft hat. Und so wie du durchgehalten hast, mhm. war sensationell. Ja, ich habe ihn ja auch zweimal auf die Bretter geschickt. Ne? Auf jeden Fall, das habe ja. ich auch sagen. Also, ja. das war richtig, richtig also und du darfst nicht vergessen, ich war nur ein Monat in Vorbereitung. Ich bin von sieben Monaten Stillstand. Ein Monat Vorbereitung und habe dann gegen den Gekämpften in der ersten Runde bin ich nicht reingekommen, aber dann hat es gut funktioniert. Aber auf alle Fälle, ist, das waren 20 Prozent von mir. Mhm. Ja, nicht mehr, meine Stärke ist viel wegstecken, aber ich habe auch andere Stärken und Qualitäten, die konnte ich in diesem Kampf nicht zeigen. Äh, natürlich, dass dieser Kampf dann mehr oder weniger in Deutschland untergegangen ist, niemand hat davon berichtet, Na, ist ja logisch der Wesner, der Deutsche, die wollen den Hypen und da ist natürlich nicht der Wunsch, dass da ein Österreicher kommt und da auf einmal den Hype wegnimmt. Ja. Das raubt ja auch den Eventmacher, die Zuschauer dann. Ja. Weil, wie viele Österreicher fahren tatsächlich dann zu GMC, wenn ich dort kämpfe? 10? 15? Nicht mehr. Natürlich ziehe ich dort auch Publikum an, mhm. aber wenn ich dort einen einheimischen Kämpfer habe, dann schaut das ganz anders aus. Auf jeden Fall, Alexander Wesner, Outzirgen, und ich war gespannt, wenn der Kampf zustande kommt. Ja? Ohne Blödsinn. Ja. ja. Und vielleicht da ein Rematch gegen den Draxler, bin ich da ehrlich. Würde mich auch interessieren. Was für ein Rematch gegen den Draxler, willst du mich häkeln? Der hat dann ja nicht einmal eine Millimeter Chance gehabt. Ja, das stimmt, hast du hast auf jeden Fall gut erdankt, bei das, das muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> das, ist, das war ja so fast peinlich. Okay. Also du musst dir vorstellen, der hat ein eigenes Gym sogar. Das nennt sich Austria MMA Academy. Und der ist dort der Eigentümer. Und wenn der so eine Vorstellung abliefert von der Austria MMA Academy, dann sollte sie vielleicht äh, was einfallen lassen und sein Gym vielleicht umbenennen auf möchte gern Austria MMA Academy. -talk. Okay, ich mein, du smasht mich da gerade, aber kann das sein, dass da noch ein bisschen was ist zwischen euch zwar? Oder Nein, Wut hab, oder sonst irgendwas? Überhaupt nicht. Wie ist euer Verhältnis zueinander? <lacht> Wie ist euer <dein> Verhältnis? <lacht> das wollen wir jetzt aber wissen. Da, da gibt es kein Verhältnis. Also ich habe mit den Typen abgeschlossen, direkt nach dem Kampf. Ich bin dann auch noch in die Ecke zu ihm gegangen und ich habe ihm gesagt, jetzt habe ich dich depperkaut. Und morgen komme ich zu dir nach Hause und Punkte, Punkte, Punkte. Das will ich hier nicht erwähnen. Habe ein paar sehr unschöne Sachen gemacht, äh, gesagt, auf das, was ich heute aber nicht mehr stolz bin. Aber ich hatte während des Kampfes Mitleid mit ihm. Das sage ich da, wie sie. ist. Ich hätte den komplett demolieren können, aber ich hatte Mitleid mit dem. Ich kenne ihn persönlich auch sehr gut. Und wenn man ihn persönlich besser kennt, dann hast auch du Mitleid mit ihm. Das ist ein Warmzwierstl. Okay. Okay, okay. Ja, hat man da dann auch erkennt, wie dann eben der Moderator die gefragt hat. Da hat man es gemerkt, dass da das eigentlich, sogar mal, weder hat. Da dürfte eben was Gräbers g'si gewesen sei zwischen euch zwei, ja. weil man hat gemerkt, das hat die trotzdem verletzt. Ja, natürlich. Ja, also ja. Das, hat man, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja, also da war ich wirklich drei Monate in Kampfvorbereitung, aber Vollgas. Und wenn ich so gegen den Wesner kämpfe, dann gebe ich dem Wesner maximal zwei Runden. Okay, okay, gute sein. Ansage, gute Ansage. Also richtig, richtig gute Ansage. Ja. Das heißt Obwohl, die... ich muss immer wieder erwähnen, der Wesen ist ein sehr sympathischer junger Mann, ja? ich mag den auch. Aber sportlich gesehen stehe ich über den. Okay, ja. stark, ja. starke Ansatz auf jeden Fall. Und das ist 40. Das heißt, 40. Ja, das heißt äh, ja, er hat es auch bei dem Interview auch, auch gesagt. Dass er wirklich sagt, dass also er mit 40 Jahren noch in Ringe und so eine Härte sagen, also mhm. er hat selber gesagt, tut ab. Ja. Also es war wirklich, wirklich leer, wenn da ein äh, Rückkampf zustande kommt. Und gegen einen Draxler würdest du gar sagen, überhaupt nicht. Ein Boxkampf gegen einen Draxler wäre interessant. Boxkampf? Ein Boxkampf. Ja, laut seiner Dings ist er ja am Boden besser. Na, das hat man ja eh gesehen. Das hat man gesehen, <lacht> oder? Ja, <lacht> und <lacht> also. Käsekrenner, gell? <lacht> ich, ich will höre. da kein Beef von mir kriegt er da einen Nagel, <lacht> Also er hat die Vorbereitung auf jeden Fall nicht ernst genommen. Aber sein letzter Kampf, der war erst vor kurzem, hat er gegen einen Georgier gekämpft. Da wurde er massiv misshandelt, drei Runden lang. Okay. Der Georgier hat drei Runden gebraucht. Also dieser junge Mann wäre auch ein guter Gegner für mich, der jetzt also zum Schluss gegen einen Draxler gekämpft hat. Passt, ich werde jetzt da einen Cut machen. Und zwar... Äh Hast du auf gut Deutsch, Vorbereitung, mhm. Wesner, Game Over und Traxler, äh, Boxkampf, Game Over. Ja. Passt. Ja, das ist so in Planung, genau. Okay. Wenn der Wesner nicht zusagt, ist auch kein Problem, ich nehme es ihm auch nicht böse. Verstehe macht auch, dass er da nicht zusagt, weil er riskiert er trotzdem viel. Ne? Ja. Ja, sportlich gesehen. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, passt. Aber ich wünsche ihm trotzdem alles, alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Und, aber er sollte ein bisschen sein Training umstellen, weil wenn er gegen einen Onkel Khalid nochmal so kämpft, dann wird es ein Problem geben. Ja. Nein, ich würde nicht, dass es das schon genug ist jetzt. Dann. Ist schon genug jetzt? Jetzt ist genug. Ja. Wenn wir über Kampfsport reden, hört er nie auf. Sitzen wir morgen. Nein, das oder? ist richtig. Das kann ewig dauern. Das ist aber der Khalid dort. Was ja. soll ich da sagen? Ich <lacht> weiß, ich bin verheiratet mit dem. <lacht> ja, ich hätte gesagt. Wie lange <lacht> lang muss noch? Lebenslang. Lebenslang. Lebenslang. <lacht> ja. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen vielleicht? Uh, na. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Okay. Okay. Auf ja. Mikro aufs auf andere. Ja. <lacht> Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, ja danke. Was du kannst gehen. <lacht> ähm, willst du Sie vielleicht noch was fragen? Ich, mir fällt jetzt gerade nichts. Okay, an. hast du noch Fragen? Nein, ich möchte mich nur bedanken für die Einladung. Ja? Danke, ja, dass gut. wir da sein dürfen. Ja. Echt sehr gemütlich mit euch. Ja, so danke. Gewöhnt so euch nicht kommt? daran. Was? Ich schlafe heute doch. Was ist los? <lacht> <lacht> <lacht> ich kann mit dem Cäsar im Bett schlafen. <lacht> ja. Na, auf jeden Fall auch. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja. Freitag. Super, dass ihr da wart. Ich danke euch für eure Zeit. Ja. Benzingeld gibt es keins. So wir meine Kamera mit. Ja, den Kameramann könnt ihr mitnehmen, ich bin froh, wenn ich ihn immer sehe. Ja. <lacht> danke auch an die Kameraleute, danke Cäsar, danke Ello. Maschallah, ihr habt gute Dienste geleistet. Danke an euch. Oh, voll danke und auf jeden Fall folgen, folgen, folgen. Meiner Besten und mir ja, mein meinblenden. Na, ein Song würde ich noch gern hören mit Beatbox-Begleitung. Okay. Aber halt das Mikrofon in die Mitte. In die Mitte. Das ist eure Zeit. Jetzt sitzt nur noch hier im Bild. Hab mich gefreut, dass ihr gekommen seid. Tschüssi. Baba. Hakuna Matata, oder? Ja. Oh, die kommen. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern, Hakuna Matata, gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern, keiner nimmt uns die Philosophie, Hakuna, Hakuna Matata, Kerstin und Thomas. <lacht>